So, Kamera läuft wunderbar. Ah, jetzt sehe ich äh, Tom, sag mal was. Servus. Grüß Gott. Darfst ruhig lauter reden dann. Okay, alles klar. Gut. Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, wunderschöner Frühlingstag mit Schneefall. Der Tom ist bei mir zu Besuch im Lager. Wir machen einen Overnighter und haben uns gedacht, wir reden mal ein bisschen über Buschkraftgear. Und zwar geht es um ist ja die Serie, was ich mir wieder kaufen würde. Wenn ihr wissen wollt, was wir so euch zeigen. Tom hat auch was vorbereitet, dann bleibt dran. Musik So Leute, tja, was habe ich dabei? Was ist mein liebster Buschkraftartikel, den ich wieder kaufen würde? Ganz nüchtern, das Light My Fire Mora Messer. Ist ein wunderbar scharfes Messer. Ich habe es wirklich schon hardcore mäßig benutzt. Also auch ähm, Holz gespaltet damit. Und mein erster Feuer, ähm, Feuerstahl, der ist sogar schon durchgebrochen. Ich habe mir einen nachgekauft. Also von dem her sieht man auch tatsächlich, ich würde es mir wieder kaufen. Das kriegst du ja als Ersatz wieder. Ja, ist einfach praktisch. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt an dem Messer, ist eigentlich so die, die Hülle. Die finde ich nicht so toll. Tut aber seinen Dienst, fällt nicht runter oder so. Aber das mit dem Clip, naja, ist halt. Also eigentlich mache ich mir das nie an Gürtel hin, sondern habe es immer so nebenbei liegen, dass ich mir um Fleisch schneiden kann oder eben mal schnell was anzünden kann. Ein Drangiger Kocher etc. Das ist so wirklich Eins meiner liebsten Ausrüstungsgegenstände, das ich auch tatsächlich immer dabei habe. Kurz gesagt, ist nichts Besonderes. Das war jetzt ein Artikel. Tom, was hast du dabei? Ja, ich bin auch Morianer. Hm. Hier das mora werk Für mich eines der besten Outdoor-Messer, was ich bis jetzt in den Händen gehabt habe. Also ich habe jetzt schon von Freunden und Bekannten viele tolle Messer mit Holzgriffen, mit allem Shisha-Schuh, mit groß, mit klein, Neckknife. Ähm, ähm, wo der kleinste gemeinsame Nenner, Nenner seit äh, vier, fünf Jahren, glaube ich, ist jetzt das Garberg wirklich für mich. Ähm, viele kennen es ja, ganz klassische Bauweise hier. Äh, du hast halt deinen Scandi-Schliff mit drauf, du hast äh, einen rostfreien Stahl drauf. Ähm, das ist jetzt schon ein ziemlich abgefucktes Messer, sage ich jetzt einfach mal. Man sieht es hier, das Lennyard Len auch schon dreckert wie die Nacht. Bei mir auch also. Ja, das, das, <lacht> aber das ist halt Gebrauchszeugs, ne? ja. das wird halt genutzt. Ja, Und ähm, für mich war der, das Moragabek immer ein sehr, sehr guter Kompromiss dahingehend, weil ich ein Messer habe, was nicht zu schwer ist, was nicht zu teuer ist und wo ich halt alle Sachen drin habe, die ich brauche. Was ich brauche, ist ein full -Tank messer das aber kein halbes Kilo wiegt, sage ich jetzt mal. Ja? Das liegt für mich von der ergonomie sehr sehr gut in der Hand. Mit dem Messer kann ich alles machen, was ich hier draußen brauche. Ja, ich kann zum Beispiel das Lanyard zum Beispiel hier in die Hand nehmen und kann dann so entasten mit Schwung. Ja, das halte ich dann hier unten, super Sache. Ich kann das Lanyard auch hier so nutzen, um das halt einfach nochmal zu fixieren, wenn ich schwerere Arbeiten habe. Ähm, es ist leicht zu schärfen. Ich habe das jetzt gefühlt irgendwie erst zehnmal nachgeschliffen oder so jetzt in den vier, fünf Jahren. Ähm, wie gesagt, ich habe hier hinten den Nackel noch mit drauf, damit kannst du halt deinen dein Feuerstahl anreißen, wenn du es so machen willst, sonst kannst du es hier oben machen. Ähm, der Schliff ist sehr, sehr gut, muss ich dahingehend äh, sagen, wenn du jetzt schnitzen willst, du hast hier diese leichte Griffmulde, du kriegst hier auch Power mit drauf. Wenn nicht, gehst du hier vorne nochmal mit drauf und kannst hier einfach schön schnitzen. Du kannst aber auch mal eine Zwiebel schneiden, ja. soll jetzt mal bin nicht absolut zufrieden. Die, die Hülle hier an der Seite ist halt ähnlich wie beim Bernd, das klassische Ding. Mhm. Da gibt es ja dieses Multi-Mount-System. Ähm, das muss ich sagen, das finde ich gar nicht mehr bei mir, sondern weil ich nur das eine Ding habe. Ich habe das Ding mit dem Lederriemen dran. Gibt es bei dem auch drauf da? Äh, ich glaube ich glaub nicht. Ich probier mal. Doch. Ja, tatsächlich. <lacht> Problem gelöst. Das Ding absägen hier, das Hässliche da, den Clip. Ja, krass. Und dann passt die Sache. Ja. Gibt es ja auch einzeln zum Nachkaufen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt kein Freund von Techlogs, Grips oder sonst irgendwas. Ich <lacht> <lacht> wollte schon sagen, was macht er denn jetzt? <lacht> ähm, das Coole an der ganzen Sache ist, wenn ihr das Messer auch mal im Camp benutzen wollt und setzt euch dann hin, dann tut sie hier noch einen Karabiner hin und mit dem Karabiner baumelt das hier so ein bisschen rum. Passt sich dann halt auch der entsprechenden ja. Sitzposition an. also muss Perfekt. ich sagen, super zufrieden und das wird mich noch viele, viele Jahre begleiten. Leute, die dieses Produkt kennen, wissen sofort, das ist die Tatonka Bowl. Bei mir ist sie leider nicht mehr rund, ich weiß nicht, vielleicht <lacht> habe ich mich im Schlaf mal draufgelegt, ich weiß es nicht. Ähm, das äh, muss ich. Ich hab sagen. die auch, die ist genial. Also ich muss sagen, ich habe Titanpfannen, ich habe ähm, Pfannen mit Beschichtung und sonst irgendwas. Aber irgendwie koche ich doch, also brate ich mal Steaks, mein Würstel eigentlich immer nur noch mit dem Ding, weil das ist furchtbar leicht. Ja, und das ist easy peasy mit dem, kannst du rum, da genau, rollen die Ritter rum und. Ganz genau. Und ihr seht es ja jetzt hier auch, ähm, das Ding hat schon mal bessere Zeiten erlebt. Ne? Also, <lacht> <lacht> ähm, also mit Wildschweinen verteidigen musste ich mich damit noch nicht. Aber im Endeffekt für mich äh, ein toll Tip top anfänger äh, gegenstand hier, Ja, ja. Den also, ich, ist ja auch nicht teuer, das nee, Ding das ist ja gut ist zu haben. 15, 20 Euro oder so? Nee, weniger. Echt viel also viel? Zwischen, zwischen 12 und 15 Euro. Ja, ja. Und ähm, robust, das kannst du auch mal so an den Rucksack hinhängen, wenn du es magst oder wenn es dreckert ist, keine Ahnung. Ja. Und äh, ich habe da eigentlich immer ganz gute Bratergebnisse. Ich ja. auch. Ja, du kannst halt da hinbrutzeln und musst dich nicht groß kümmern. Ja. Meine ist jetzt zwar noch ein bisschen silberner, also glänzt noch ein bisschen. Ich habe <lacht> mir mal die Mühe gemacht und das richtig gereinigt. Weil, ja, was Zeit. ich halt noch empfehle, ist bei dem Gebrauch, oftmals passiert es halt, dass man das irgendwie ein bisschen ungeschickt auf dem Hobo draufpackt oder aufs Feuer. Wegen der, der runden Form unten, dass es ein bisschen reinrutscht, oder? Äh, nee, dass Ach es, so. der Griff immer so heiß wird. Ja, der wird heiß. Aber auf dem Spiritus ist den halt äh, nicht mittig platzieren, sondern ein bisschen nach außen und dann passt Aber ihr habt ja eh alle Lederhandschuhe oder sonst irgendeinen Kram dabei. Und... Ähm, dann kannst du da auch schön brutzeln und wie gesagt, heute Abend äh, bzw. heute Nachmittag ähm, gibt es jetzt auch ein paar Steaks und Würstel da drinnen. Kommt mhm. auf ein Robo Klasse, Klasse. Mache ich auch, aber ich habe wieder meinen Trangia heute dabei. Ja, super, das ist cool. Perfekt, Thing, ja. ja. Ja, wunderbar, Tom. Haben wir sonst noch was, wenn wir schon da sind? Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr. Ich hätte eigentlich so viele Sachen, aber ja. das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen vom Video sprengen. Ich finde das ganz gut, wenn genau. man so jeder ein, zwei Gegenstände mal vorstellen, Richtig, dass die Sendung weitergeht und mein Evergreen hier der Biwaksack sack <lacht> selbstsprechend. Ja. Gut, das war's eigentlich soweit. Ja. Tom, wir machen uns jetzt noch eine schöne Zeit. Es gibt auch ein Video, Tom hat einen eigenen YouTube-Kanal, möchte ich auch noch erwähnen, Waldenzeit. De genau. oder nee, Waldenzeit? Nee. Also Waldenzeit ist der Kanal auf YouTube und, und der De Blog ist, ist... der Blog. Genau, genau. vollkommen richtig. Ich mal was verwechseln. Unten ist der Link drin oder oben in der Ecke, wie ich Lust hatte. <lacht> Kommt immer drauf an. So mag ich das. <lacht> <lacht> der Herr Woodpecker. <lacht> <lacht> Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und beim Tom. Servus, pfüß euch. Servus, ciao.